In diesem Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie Aufzählungen und Nummerierungen Ihren Bedürfnissen anpassen können. Zunächst markiere ich meinen Text, den ich aufzählen möchte und wähle bei Aufzählung Neues Aufzählungszeichen definieren. Hier kann ich bei Symbole, Bilder und Schriftart verschiedene Einstellungen vornehmen. In der Regel verwende ich gerne Symbole, zum Beispiel das Symbol aus der Schriftart Windings, um zum Beispiel eine Multiple Choice Aufgabe mittels Aufzählung zu erzeugen. Dieses Aufzählungszeichen wird nun standardmäßig für jede weitere Aufzählung verwendet, sobald ich hier oben auf den Button Aufzählungen klicke. Damit ich normgerecht gestalte, ziehe ich den Absatz links wieder zurück ein und stelle mir hier in dem Absatzmenü noch keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung entfällen aus. Das ist zwar von der Norm her freigestellt, allerdings möchte ich hier die Lesbarkeit durch den Absatzabstand erhöhen. Bei den Nummerierungen ist es analog dasselbe. Sie können aus den vordefinierten Vorlagen auswählen und wenn Sie feststellen, es passt keine Vorlage zu Ihren Bedürfnissen, können Sie ein neues Zahlenformat ganz unten definieren. Hier wählen Sie die Zahlenformatvorlage, die Sie möchten, aus. Können diese noch mit zusätzlichen Zeichen versehen und klicken auf OK.